Ja, ich hab da was gefunden. Das war der Abwasserkanal. Viehzeug. der Abwasserkanal hier wurden die Hände runtergeschmissen und die gereinigten Abwasser aus, der, aus dem Werk gehen hier in den Bobo. Jetzt zieht sich Schwarm runter. stand aber nicht da wo ich gucken soll nach dem cash von daher kann das äußerst blöd sein aber hier ist schön kühl drin ach hier hier waren die wände überall gefließt. Hier ja, ist Aber Wie gesagt, es wurde ja nie gesagt, wo du gucken sollst. Hier kannst du einen Schieber runterlassen. Und die Ablässer nochmal staunen, wenn die runtergehen. Die hatten schon eine Sicherheitsverklärung der der Die können das komplett zu machen, ja. Dann war das dicht. Ja, er hat schon fast Vorrat mitnehmen können. Ja, hier bin ich vorhin vorbeigefahren in dem Loch. Das habe ich aber nicht für voll genommen, hätte man abkürzen können und hier kann man eben schön Müll entsorgen, reingeschmissen und weg ist er. schön weit unten zu. Auch oh ja. oh. was mich ein bisschen wundert. Da hast ja nur den Kamin, nichts wo du drinnen mal stehen kannst und die Schieber vielleicht auch bedienen oder so. Davon abgesehen, dass da keine Schieber mehr da sind. Wie weit sind denn 700 Meter, Mensch? Ja, ist immer, ist immer geklettert. Da die Steine noch nicht so unten zu finden sind, ist wahrscheinlich einer hier runtergeklettert und kam nicht mehr, nicht mehr wieder hoch. und hat dann gerufen, dass seine Kumpels dem was runterschmeißen sollen, wo der hochklettern kann. <lacht> ja, klar, wenn du jetzt der drinnen bist, du läufst ja ewig. Und wenn du jetzt nicht weißt, in welche Richtung das zum Fluss geht. Achso, hier ist das, wo die Zuckermarkt haben. It's the cash. Ja, hier wird einer runtergeklettert sein. Vielleicht ist denn irgendwas reingefallen. Und da aber hier zwischendurch keine Dritte sind, hat er ein Problem gehabt, wieder hochzuklettern. Und da haben seine Kumpels hier ja wahrscheinlich ein paar Steine runtergeworfen. Das ist von hier so eine leichten Gasbeton-Dinger. Und du hast hier haufen so eine Schieber, wo du Schieber reinmachen konntest und das Ding Dicht machen konntest. Wobei in den Türmen nirgends ein Eintritt ist. Wo man mal runterklettern kann und hier was bedienen oder machen. Wird das alles mit abmontiert oder... Weil ich damals den Abwasserkanal dicht machen, das wird ja vielleicht damals auch schon gefordert gewesen sein vom Umweltschutz. Ach ja, Ende. Geht hm? das Ding gar nicht mehr? Oder? Doch. Hier ist ein Haus ja, unten drüber. Aber das ist mir jetzt doch. Da hochklettern will ich jetzt hin. Wow, oh, das Echo ist ja schon lauter als das Ding. Wow! Pip. Wow! Wow! Jetzt muss ich blöderweise denselben Sandweg wieder zurück. Ab dort wo ich vorhin die Aufnahme hatte, wo ich stehen geblieben bin. Oder gerade noch so durchgekommen bin, so war Ein anderer wäre mir zu viel im Weg. Aber hier kannst du gar nicht fahren, de. jetzt einen von den anderen noch auf der anderen Seite von der von der großen Straße da mir ausgesucht. Die gehören auch noch alle zu dem Werk. Und dort sollst du einen losen Stein an der Wand finden, einen losen Fliecher oder Ziegelstein oder was auch immer. Und dort findest du einen Hinweis, wo der nächste Cache zu finden ist. Ich weiß nicht, ob, das, ob, ich das, ob ich das gelöst kriege. Aber da sind ja noch andere Caches, die ich mir auch noch holen will. Also von daher wird es schon gehen. Also zumindest kann ich da erstmal rüberfahren. So, kommt rein in die gute Stube. Aber wundert euch nicht, der Weihnachtsbaum steht noch. Und hier ist das gepflegte Badezimmer. mein fahrrad habe ich mal in die garage gestellt ja, hier habe ich einen stein weggenommen da kam die Brüse. und da gucken wir uns mal rein, was da drin steht oder liegt oder was auch immer mit Englisch dran. You just have found a cache. Der Hinweis war ja im kleinen Raum neben der Haustreppe. Da habe ich den Raum hier gefunden. Und gucken mal, was da hängt. Keine schlechte Idee. Ja, das wird irgendwie wahrscheinlich Speisesaal hier gewesen sein. Kantine, Aula, Fädenraum. Ja, und hier sind große Räume, Säle, Riesenfenster. Ziemlich grundlosig. Aber die haben wirklich, habe ich vorhin irgendwo im Keller gesehen, auch oder hier genauso, hier war wahrscheinlich eine große Schalttafel oder eine kleinere, Kabel rausgerissen. Verputzte Kabel rausgerissen, um die wahrscheinlich woanders zu verwenden. So, ja, diverse große Bäume hier. Hängen wir auch alle mehr oder weniger zusammen. Eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, auf dem Dach wachsen Bäume. Und ein paar sind hier runtergekippt und hängen jetzt verkehrt rum hier. Das könnten Speisesäle gewesen sein. So, Fußbodenfliesen haben sie auch ausgerissen. Ja, Licht durchflutet. Also die Kabel verwendet man da theoretisch nie wieder. So, nehmen wir mal an, das war hier die Küche dann. hier standen noch vor Tische vor Stittische das war Raucher Platz hier einfach Fenster hier vorne so hier im Wald geht es nach unten und da gucken wir jetzt mal Ja, ich bin jetzt abends noch mal losgefahren, war jetzt noch mal zur Feuerwehr und legte den Gäsch wieder unten rein, der dürfte jetzt kommen sein. ich hatte ja heute auf bloß eine Stölle gelegt, Mit dafür keiner weiter gesucht hat. Wenn wir weg ist, muss ich mal gucken, da liegt da vielleicht woanders anderes versteckt. Also es war jemand hier. Muss ich mal gucken, wo der liegt. Da ist er höher Sonnenuntergang durch den Gespensterwald. So, naja, das hat mir Glück. Den habe ich noch auf der Seite von der Straße und dann muss ich um den Ort drumherum hinzuhören. Interessant, wie muss ich... Nach 40 Meter folgen den Schlafverlauf. Interessant, wie man sich verständigen kann, ohne, ohne die gleiche Sprache zu sprechen. Ohne überhaupt eine Sprache zu sprechen. Der sagte mir irgendwas auf Polen. <lacht> mein Nachbar. Und habe ziemlich schnell verstanden, was der mir gesagt hat. Ich hau jetzt ab. Oder ich hau dann ab. Also die, die machen dann wieder Himmel oder was. Jedenfalls zeigte der auf, auf der Auto und das Wegfahren und falsch gut. Ja, jetzt geht es nochmal ziemlich zügig hier auf der Seite durch. Da vorne, wo ich gestern dann den letzten mit dem Tunnel hatte, den hatte ich gestern gar nicht mehr auf dem Plan, aber war glück auf der anderen Seite halt von der Straße. Da ist noch einer, der geht eine Treppe nach unten. Und an der Treppe soll das Ding ganz sein. Aber Wahnsinn wie, wahnsinnig, wie sich das hier verläuft. Ich dachte, aber wimmelt es von risken Aber auch nicht allzu viel los hier. Wie an der Autobahnbrücke, die sich auch kein Schwein anguckt. Jedenfalls ist ja auch ein riesengroßes Gelände hier. Ja, ich habe die wieder dort versteckt, wo sie hingehört. Ich habe ja dann überrascht, abends gelockt. Und da habe ich dann dazu geschrieben, es äh, ist nicht beschädigt, liegt wieder am Ort, alles gut. Ja, eigentlich sollte ich ja heute den Akku ein bisschen sparen. Weil ich habe ja dann fünf Kilometer bis zum Auto. Und die bloß zwei wie ich gestern hatte. Wo ich zwischendurch noch mal Mittag gemacht habe und Akku geladen Aber ich habe ich hab meinen Akku-Pack dabei, also ich kann das Ding dann unterwegs noch mal ein bisschen laden. So, hier steht dran, was das für Gebäude war. Das ist das, wo ich gestern war, aber von der anderen Seite heute. Das war das Casino, habe ich richtig geraten. Das Casino ist ein Gebäude am Haupttor der Fabrik. In der Nähe befinden sich mehrere Lagerhallen und Ruinen vom Verwaltungsgebäuden. Das Casino hat in der Kombination eine doppelte Funktion. Es gab eine Kantine und einen Hauptsitz der Fabrik. Die Reliefs sind heute noch gut erhalten. Sie zeigen Silhouetten von Männern mit Fahnen. Der Sturz des Haupteingangs ist mit einem Relief überzogen, das die stilisierte Silhouette eines Bibos darstellt, der von fruchtbaren Eichenästen umgeben ist. Keines dieser Ornamente ist heute vollständig, auch die einzigartigen azurblauen Fenster, welche die Treppe beleuchteten, wurden zerstört. Ja, der Eingang, da muss wahnsinnig gut ausgesehen haben, habe ich ja gestern schon gesagt. Der Zweck dieses Gebäudes ist nicht dokumentiert. Mehrere sich wiederholende Meldungen besagen, dass sich dort der Hauptsitz und die Büros, sowie ein militärkasino und eine reich ausgestattete Bibliothek und ein Kino befanden. Ja und hier sieht man die umgestürzten Bäume, die ich gestern von innen fotografiert hatte, wachsen halt verkehrt rum. So. Ja, so ein bläuliches Fenster hier, mit, so als Blei, Blei, Blei gefasst, sah hier bestimmt gut aus. Kann man gut vorstellen, dass hier ein paar Stehtische standen in dem man gemütlich ein trinken konnte und in der Rogen oder so. Hier die Küche. Hätte ich einen Karcher mitbringen müssen. Küche. Ach so, und das große Hauptportal war das hier. Das ist der Eingang von vorne, der ist zugemauert. Daher weht der Wind, das habe ich gestern nicht so für voll genommen. Da habe ich mich bloß gewundert, warum die Haupttreppe so komisch Nicht schlecht. Aber alles, weiß nicht festgemacht Ich haben die mitgenommen. Das war damals der Haupteingang. Die Schranke ist nicht mehr original. So und ein paar Meter vom Haupteingang weg gibt es eine versteckte Treppe, haben sie geschrieben. Die ist ja dann wirklich gut versteckt, wenn ich die finde. Ja, hier ist keine Treppe, was ich auf Es gibt ein Spoiler-Foto. Ja, das muss ich irgendwo, Es ist nicht besonders gut ausgeleuchtet, das wird wohl irgendwo auch eine Treppe runtergehen müssen. Die zeigen immer wieder hier hinter aber hier ist ja nichts hier auch mit dem baumstamm da oben drüber noch nicht auf dem foto ist Ich muss ich meinen Stift holen, dann nehme ich euch noch mal mit runter. Bin doch so ein dämlicher Blödi. Jetzt stehe ich da unten an der Treppe. Plötzlich kommt die Meldung in der Kamera speicher voll. <lacht> da habe ich überhaupt nie überlegt, dass ich eventuell vorher mal die Karte leer mache. Habe ich eigentlich sonst immer so gehandhabt, abends Karte voll. Aber irgendwie habe ich gedacht, ach, das reicht doch dicke eigentlich. Ich habe doch weitaus genug Speicherplatz. Aber ich sag mal es sind ungefähr vier Stunden, die ich am Stück aufnehmen kann, dann ist die Karte voll. Und es hat eigentlich immer Dicke gereicht. Aber weil ich ja hier ja viel zu filmen hat letztendlich wird es eh bloß eine halbe stunde aber ich kann jetzt nie einfach freie schnauze löschen das hätte eh nicht gebracht naja, jedenfalls jetzt bin ich noch mal zum auto zurück habe einen rechner angeworfen dauert ungefähr eine stunde die ganzen dinger auf den rechner zu schieben Ja, meine, meine Nachbarn sind abgereist. Gerade ist hier noch ein anderes Auto gekommen. Mit Schwänen, die hier im Gelände verschwinden. Vorder mit Sohn wahrscheinlich. Der, der Jüngere muss so 18 sein, denke ich mal. Ja, und jetzt... Und jetzt stehe ich noch mal da. Deswegen habe ich mir jetzt aber auch für den Frust ein Bierchen aufgemacht. Wenigstens lässt ich mir's gut gehen. Aber fahren tut sich gut. Ja, die Betonstraßen im Wald sind, sind ein bisschen holprig an den Übergängen. Aber geht, kann man machen. Und wie gesagt, weil ich absolut geil fand. <lacht> Du siehst ja keine Leute weiter rumrennen, also du bist wirklich wie, wie auf einer Wanderung im Wald. Ich hätte eigentlich gedacht, die Dinger gucken sich viele an und so. Aber dem ist wohl nicht hier. So, wenn jetzt hier keiner ist, lassen wir den Motor nochmal eine Weile laufen, dass die Batterie wieder durchgeladen wird. Weil mein Kühlschrank hat sich mittlerweile schon abgeschalten, der Zusatzbatterie hat nicht mehr genug. Fürs Licht reicht's ja noch dicke und für Handy und Kameras laden, aber Kühlschrank braucht ja nur doch ein bisschen mehr Strom. So, Gimbel nachgeladen, Bierchen getrunken. Da ich unterhofft bin, kann keiner mehr sagen. Und jetzt hing frei zur zweiten Runde. Ja, ich bin hier gleich vom Parkplatz weg auf die andere Seite der Straße. Da hinten sieht man noch den Parkplatz. Ganz weiter vorne. Und das sind aber die unbefestigten Wege der versandes. Die sind nun in der Karte eingezeichnet. Ich versuche es trotzdem mal. So, jetzt hier geradeaus, durch den Wald, das sieht gut aus. Aber hier nach links, was eher die Richtung ist, die ich nennen müsste. Aber das sieht auch noch besser aus, als der hier hinten. Ich denke mal, ich kann das versuchen. Ansonsten müssen wir uns halt wieder durchkämpfen. Ja, hier kannst du vielleicht laufen. Hier nützt du das Fahrrad natürlich aber wenig. Auch mit einem Allradfahrzeug hättest du hier wahrscheinlich ein Problem. Ich darf mal sehen, dass ich jetzt wieder zur Straße zurückkomme. Ich gleiche Strecke nehmen wir. Mich jetzt vorne also mehr links halten dann halt. Das ist schön schönes Fahren hier. Kannst immer ein paar Meter fahren, wo genügend Tannnadeln liegen und so. Aber dann wird es wieder sandig. Ich glaube, wenn die hier gräbst, findest du auch noch Muscheln. Bin noch nie weit gekommen. Oh, oh! Scheiße. Hoppla. <lacht> das kam gerade gut. Ich fahre doch wieder zur Hauptstraße vor. habe jetzt hier den Weg der Kreuz. Da sah rechts und links wenig besser aus. Also jetzt fahre ich wieder ein Stück zurück zur Hauptstraße. noch 300 Meter hin und fahre bis zum Fluss runter die Straße. Und ab dann nehmen wir. Ab dann gibt es wahrscheinlich einen Weg am, am Flussland auch. Ja, hier ist übrigens die Bahnstrecke, die ins Berggelände eingeht. Und Hauptstraße wird sich bedeutend besser. Also ich empfehle keinen, hier drüben in den Wald reinzufahren. Wer sich das mal angucken will, das bringt es nie. Und hier der Verkehr geht auch. Ich komme ab und zu mal fünf, sechs, sieben Autos im Stück. Dann ist wieder mal eine ganze Weile Ruhe. Also in beide Richtungen sieht das so aus. Eigentlich ganz okay. Die fahren aber alle ziemlich schnell, wenn sie fahren. Also ich fahre da immer ganz, ganz weit nach rechts auf dem grünstreifen. ja ich bin da etwas vom rechten weg abgekommen der weg hier geht nie weiter und da lief parallel noch ein anderer hinter dem Hügel. den hätte ich wohl wahrscheinlich fahren müssen müssen wir mal zurück aber da hinten muss gleich der Cache liegen dann auch und ich denke hier vor dem wehr haben die das wasser damals rausgenommen und in ihre Wasseraufbereitungsstation gegeben. Ja, und an dieser Stelle endet auch das Video. Die restlichen Caches seht ihr im Teil 4.